Ja, hallo. und willkommen. Mein Name ist Danny Rulpe und ich bin mit dem Mario Master. Ich bin dem ich zurück zu Mario Party. Es ist Marius Karl. Ja. Die Lass letzten zehn Runden stehen an auf joshis Trockensand. Ja. ja. Ich wollte dir jetzt, jetzt nicht ins Wort fallen. Was ich Doch. sagen wollte war: war Die letzten zehn Runden stehen an. <lacht> Eins. Nein. <lacht> Hey. Ja. Oh, du hast nicht genug Münzen. Dann nehme ich mir einfach die restlichen. Wie viele denn haben? 30. Bin ich? Nee, da würde der dir so eine Art Rettungsring geben. Hey, der würde sich dann so um deinen Körper rumschlingen und dann würde der zerplatzen. Dann sagte er so, so: Was? Der? Er passt nicht. Er ist geplatzt. Bist du dicker geworden? Na ja, egal. Das macht 30 Münzen. <lacht> Kirmeskran. Der Kirmeskran. Kennst du diese Geschicklichkeitskrane, die, die in so Automaten sind? Ja. Ja, so einer ist es. Haben wir schon mal gehabt? Ja. siehe der Donkey Kong an. Also. Die Münzen. meisten Münzen hat, wenn wenn, wenn ein Mensch hier äh, wenn ein Spieler da reinfällt und bekommt äh, derjenige, der den Grad steuert, ein Drittel der Münzen. Finish. Okay, habe ich hab mich nicht mehr bewegt. Ich bin tot. Das war noch eine Menge Münzen. Ja, ein ganzer Haufen ausgezeichnet. Nein. Oh. Das hat er auch noch diesen Plusblock bekommen. Ich krieg die Vollkrise. Ja. 3. Äh, Warten jetzt! <lacht> du hast doch schon gewürfelt! Ja. Nein, man. Mach dir den oh, like wie Pflanzen mir guter nichts entspannter als ein CPU beim Mini-Spielen spielen, so zu sehen. Ja, es ist so entspannt, weil wir ja nichts tun müssen. Ja. Kann man sich äh, echt Gedanken über den Tag machen, so wie geht es dir eigentlich so? Geht es sie gut? geht ausgezeichnet. Wie geht es dir denn so? Hier geht es auch ganz gut. Auch ganz ausgezeichnet. Wie ist das Wetter so? Das Wetter ist sehr bewölkt und dunkel. Okay. Eigentlich au ausgezeichnet. Cool. Ich liebe es, wenn das Wetter dunkel und grau ist. Ich liebe es, wenn Gewitter draußen ist und ich nicht draußen bin. <lacht> ja. Was ich nicht mal mag, ist, dass Luigi jetzt erster ist. Verdammte Scheiße! Ich so vom ich... Ja, ich weiß. Rennbahn. Gesundheit. Ja. Oh Gott, schon wieder die. Warum stand ich schon wieder ganz außen? Du nicht mal bremsen irgendwann nein ich werde niemals bremsen wer bremst verliert so, er kann sich schon wieder ihren stern können nee? ja da ja, wir von nein war noch fünf münzen ja yeah. gelobt sei der Plusblock. sie auseinandergerissen wurden waren die beiden einen die dicksten freunde ich habe gesicht starre warum hast du gesicht starre mario sah also aus mit der gesicht hm. Hm, Münzen. und da habe ich die münzen von diesen acht geklaut ja. Dieser dämliche Affe du, du durch. Ich muss jetzt noch mehr bezahlen, um da durchzukommen. Ja. Ah. Wo da aber 7, okay. hm. also zahlen. Wollen Zahlen? Okay, geh durch. Hm. Nicht funktionieren. <lacht> Wow, ja, das grimassen. Okay. Oh, es ist wieder einer dieser Tage. Nee. Perfekt. da. <lacht> da. Ah, ah, ah doch, Ich hab doch gewonnen. Ich bin ein Grimassenschneider. Nein, ich glaube noch. Weil du reicher. Oh, also gerade wenn ich nicht. da lang laufe, ne? Ich will doch hier auf den Arm. nehmen, Ich wollte das nicht. Jetzt gibt es einfach niemanden. Oh, bitte auf die drei. Oh, ich weiß nicht was ich jetzt würfel ne? bestimmt mit 10 oder so ne cool. Ey, was geht ganz bitte mal auf die 1 da treten danke cool. Hm. ach cool chaos das spiel wo, wo niemand gewinnt Okay. Ja, unendlich kampf er beginnt. Danke, komm, stirb. Wie really die Stirb. Oh. Oh. Nein! Oh! Oh komm! Okay. Der un unendliche Kampf beginnt. Folge mir durch. Folge mir auffällig. Uh. Das war... Ja, ja, geht beinahe von alleine. Alter, geh jetzt darunter. runter. <lacht> Runter. Runter. Oh. Ey, willst du mich auf den... Blick runter. Danke. Ja, oh. <lacht> endlich. In der letzten Sekunde. <lacht> so, jetzt habe ich mehr Münzen, die ich am Bowser verlieren kann. Sehr gut. Yay. Yeah. Mehr Münzen dann Pause verlieren. Badabababa. Oh, ich nicht. Oh, danke. Ach, bitteschön. Ich bin ja, bitteschön. Wer kein Unmensch. Mosh Mosh Na, danke, Gut, wenn jetzt keine Einwürfe mehr wirst, danke. Das würde er sehr begrüßen. Na gut, endlich mal. Endlich Positiv, jetzt ging es. Und ich bin direkt alles. Was? ausgezeichnet was dein stern jetzt ruhig für jeden den tag bin ich Ey, ja habe dafür gesorgt ja aber du hast ja noch vor schon geändert ah, nein, nein, das das ich nicht. Drauf. Ich dachte ich land darauf ja, ja. da ich mit luigi Werde ich niemals zulassen. never. never. Mario. So CPU-Ball. Mario. Kann ich mir etwas Geld leihen, Mario? Nein. Luigi. Nein. <lacht> Oh, jetzt macht er das schon wieder! Ja, genau. Das kann so bleiben. So soll es bleiben. gibt mit zehn Münzen. Ich bin ja für einige Sterne wandern, ja. <lacht> Nein, ja, Stern. oh. <lacht> nein, nein. Ja, Oh, Luigi, du Ben. Eine Menge Asche. Alter, eine Menge Asche. <lacht> oh, ich habe ich keine Münzen mehr. Oh. Uh, was war das nochmal? Ja, das mit dem Ballon. Oh, nee. I'm not sure geht das ich hätte es aber gesagt na, du würdest gewinnen wir nee. sind schneller gemacht diesmal oh, luigi ist erster sich gerade stimmt ja <lacht> weil, weil ich ja gerade 30 münzen ab, abblechen musste erst ist luigi zweiter mario oh, ich glaube mario wird gewinnen sind wir <lacht> zwei platzierte ja, immer der Zeuge hat sie. Nicht. Ich frage mich warum. War nicht der letzte Spieler? I don't know. Warte, ich komme weg. Mo! Ja! Ja, und ich bin schon wieder letzter. Oh, will ich werde schon wieder am Ende irgendwie ausge aussortiert im ending ich will auch mal im ending vorkommen Okay. okay. Danke von King. dir klauen müssen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das heißt du nicht. Okay. Wir, ob ich das noch mal schaffe ich ja. <lacht> bin sehr gespannt ja, ich bin ich bin ich, bin, ich bin, wie lange mein controller noch überlebt weil meine batterieleistung ist lässt nach oh, okay. hm, nee. <lacht> meinst du nicht nee. obwohl ich weiß gar nicht wo ich war was die Nummer drei? Oh, so also, funktioniert hey. Was? <lacht> nein! Ohne. nein! Hey, mein, sind für mich direkt aus der Röhre. Ja. Ach, ich dir mal ein paar Münzen gestohlen. Ja. Ach, <Luigi>. ach komm was sagt du hast Irgendwo ein Profi hinterlegt bei irgendjemanden. Ja, Warte mal, ich, ja, ich habe den Puffi hinterher geschmissen. Der hätte mit Stern stehlen können. Oh nein, nicht schon wieder. löschen wenn er den stern geklaut hätte dann wäre er jetzt erster platz gewesen ne? ja schon aber warum ne? ja warum denn auch War schon lang kein teamspiel mehr das of auf teamspiel jetzt haben wir eins Okay. Ja, da wir jetzt nicht die Glühbirne halten müssen, wir Luigi beschützen. Vor ihm selber. Ah, ist soweit. Yoshi, kopflos. Mario, Punch. Nee. Diese Gleise die wegkommt müsse. Uh, oh nein. Neuigi. ganz weg War. War. War. War. War. Weg. Oh, das will ich nie mehr da. Das ist gut. Ah, Aber Doktor, da war ja. War <lacht> ich viel eher. Das Salz heißt, gerade gerade gerade böse aus als ob er verschlungen wurde. Na okay. <lacht> kann hier noch alles schief. Warte, kann ja nicht schief gehen. Alles kann schief gehen. Das ist Mario Party. Sollte sich da daran mittlerweile gewöhnt haben. Und wieder oh. Ich habe ein 3 Plus gemacht. Cool. Okay, warum hast du hier nicht den Stern geklaut? Erklären wir das mal bitte. müssen uns mal unterhalten. Ja. ja. Auf was wie du halt machst Mal direkt drücken. da Ja, wir sollten ein paar anti -Fisch die auf diesen Insel anbringen. Ich glaube. Das auch ein bisschen das zu oft Ja. Ja, vor allem du musst es machen. Ja. Ich habe mich schon angewähnt. Cool. So entspannt im versteckter fetisch von tod ja sich ständig von fischen auffressen zu lassen und wieder ausgespuckt zu werden hey 2 zwei gegen 2 zwei. war was spielen wir Bombs gefallen? Ja. Ah, Bombs Oh, die Klempner gegen die Tiere. Hm. DK. Donkey Kong. DK. Was nee. <lacht> du da? Oh Nein! Ich sah denn irgendwie, ich sah nur die ganze Zeit wieder auf dich war Ja, <lacht> ich habe versucht, den Ball zu klauen. Ja, habt Dreck? <lacht> Last ich krieg besitzt weniger als als 13 als, also, müssen tschüss ja, dann ja deswegen, tschüss jetzt bin ich bin hier gefangen auf dieser elenden Insel so, also ein Stern jetzt mal richtig toll ah. Ah. kann ja noch alles passieren ja weiß nicht, wie oft schon genau immer vorm Stern gelandet bin in letzter Zeit. Das oh. ja. ist Seepferdchen. Hm. Hey, sogar. meine Was hier Meine, meine, meine, meine, meine, meine. Hier muss man gar nicht zum Schiff bringen, ich. Hier muss, muss man, man nur, nur zur Oberfläche bringen. bringen. Oh. Fliegen alle automatisch auf das Schiff. Okay. Was? 13 Münzen? Wie hast das denn gemacht? Einfach uh, last, komm, last turn. So, ein Stern noch bitte. wollte wollt wollte auf das fällt landen? Sehr gut. Ein Stern, kann ich mir noch. Einfach so. Okay. wir sind nicht letzter? Man kann noch was Ja, wo ich gerade sagen. Das kann kann alles noch passieren so, will ich nicht man okay. Ich man wie viel der hat der soll aber was abgeben oh, oh nice oh nice alter <lacht> wie viel hast du dem abgenommen 20 münzen ja setzt ich da einfach ab. jetzt alle Münzen in den Ding so einpacken können. Uh -oh. oh nein. Jetzt ich hier. Hier. Ich Ich auf... <lacht> mich auf namen Abend. Gebt alle eure Sterne ab. Oh, prügeln. Auf Luigi. Auf Luigi. Hat er überhaupt Münzen? Egal. Scheißegal, <lacht> einfach drauf kloppen. Der hat Münzen! Nein. Das man kann nicht normaler stahl aber das würde mich ja. ich gebe es ist 20 münzen grausam sie haben die 20 münzen gestohlen nun weißt du wie ich mich fühle bedeuten, oh, oh. naja, weil wir ja ständig Bausa verprügeln, so, jetzt mal noch mal. Komm mal auf Luigi oh, Paddel gedacht, Das ist was Neues, aber wir müssen den sich halt schnell im Kreis drehen. Die ganze Zeit Paddel, du, durchs Dreh durchdrehen des Kontrollsticks mit dem Boot den Fluss hinab, kommt ihr dem Ufer zu nah, stechen durch die Guys. Okay. Gleich müssen üben ne? sein. <lacht> <Ja. lacht> au, au, au, au, au, au, au, au, au, Oh, oh. Nein, nein. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Luigi, Luigi, ah. Da, da, da, da bam, bam, bam, bam, bam. Glaube, wir haben alle nur verloren. Okay. Wie immer das geschehen ist. Ja. da mal sehen. wollen wir mal sehen. Ja, so wenig mindesten wer kriegt den Spielstern? Er geht an Yoshi. oh cool das bin ich du ja, du also, der mit Stern. Stern er geht an die Köln oh, okay der wer bekommt den ersten Stern? Mario und oh, wir nicht. beide <lacht> ausgezeichnet glaube ich auch gewonnen ich, ich habe mehr mindestens also als du. bin ich gespannt bin ich sicher tatsächlich kein yeah. Vorteil oh, oh, oh, schön. das ist mein ghetto ja natürlich gewinne ich <lacht> jetzt sah am Anfang so scheiße für dich aus ja. und dann gewinnst du einfach ich die bonus sterne ja schon sind weg und Hey, ich bin auch ein Joshi Hey. Hey, was geht ab? Währenddessen. ich <lacht> <Hey>, auch. <schau>. Ah. <lacht> dieser Luigi. <lacht> <lacht> <Du bist> Luigi. <lacht> warum, warum steht Luigi nicht hinter dem, unter dem Vlomp? Ja. Warum steht er nicht unter dem Steinblock? <lacht> ich fasse es nicht. Ah, sehr gut. <lacht> oh. Ich fasse es nicht. Du hast mich mit 40 Münzen besiegt. Ja. Und bekommt, bekommt 9 Münzen als Zinsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt die Sterne Schön. Anyone? Ja. Cool. Das war's dann für den Part. Ja. Also, Yoshi hat gewonnen. Ja. Bei Ja. Auch wenn es ganz, ganz knapp war. Ja. Dann geht's beim nächsten Mal weiter mit, mit dem letzten äh, Zwei-Sterne-Brett. Oh mein Gott. Ja. No. No. Dann bis dann. Ciao, ciao.